Oh, guten November, Leif, Freund. Ja, merci, dass, dass wir hier nach Be the light be the be the be the light Say the way I feel is beyond. Ich bin der Herr, okay, ja, ich mache es mal auf Deutsch, in dem nächsten Song geht es darum, es kennt wohl jeder eine Situation, ja, wo du jemanden liebst und ähm, du freust dich über diese Nähe mit ihm, aber du erlebst, dass dieser, dass dieser Mensch sich abwendet aus irgendwelchen Gründen, Gründen. Es ist einfach die Erfahrung, der, Lebst, der Mensch wendet sich von dir ab. Und ähm, ja, und meistens ist es dann die Reaktion, sich selbst abzuwenden. Und in dem Song geht es da aber darum, in der Verbindung zu bleiben. Ja. Einfach diese, diese liebende Verbindung zu halten, auch wenn, wenn sich jemand abwendet scheinbar. in your hope i see your beauty Bin sehr ähm, dankbar heute, da ist der der Sepp heute hier und ähm, ich möchte dazu kurz etwas sagen und zwar ähm, der Jen und der Jim hier bei mir auf der auf der Bühne. Wir kennen uns eigentlich schon ganz lang. Als Teenager haben wir uns kennengelernt und ähm, ja, der Sepp, der selbst auch Musiker ist und ganz viel aufgetreten ist mit seiner Band Baby Oil. Und äh, ja, der Sepp hatte einen, ja, sagen wir mal, einen tragischen Unfall. Und ähm, ja, und er ist heute hierher gekommen und. Ja, mir ist es wichtig, so zu erleben, wir können zwar jetzt nicht miteinander reden. Wir haben äh, den Sepp besucht vor ein paar Monaten und äh, wir haben Musik gemacht, der Jim war auch dabei. Und äh, das, das nächste Stück, was, ja, was wir jetzt gleich spielen, haben wir dort auch gespielt und der der Sepp war, er war mit uns, ja, und das ist so die, diese Erfahrung, so zu erleben, die Musik, die, die verbindet uns. Wir können zwar nicht miteinander ähm, sprechen, aber wir können miteinander kommunizieren. Und es gibt die Möglichkeit, zusammen, zusammen zu sein, das, das zu erleben. Und ja, und das nächste. Das nächste Stück, Knocking on Heaven's Door, wir haben richtig erlebt, wie der Sepp sich gefreut hat und, ja, und mit uns in dieser Musik verbunden war, verbunden ist. Der Song von mir ist heim. Und dann geht, ähm, ja, geht darum, immer wieder das Herz aufzumachen und äh, ja, sich nicht zurückziehen, sondern immer wieder den Weg zueinander zu finden und loszulassen. Lass mich ein, lass mich nicht, wo oh, mir, wirklich nicht. Mmh. Viele Paar als eines von den ersten Liedern, die ich geschrieben habe. <lacht> Plus rien, il m'est plus cher Donne-moi ce que tu voudrais que je reçois. Tu connais mes désirs, j'ai encore sur cette voie. Sagen, ja, ein sensibles Lied und auf diesem Flyer hier von diesem Abend steht Musik für die Seele. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn im nächsten Song Everybody Hurts und das ist, das ist immer so, es erlebt jeder. Das ist dieser, dieser Schmerzkörper. Ja, wo halt immer irgendwo was, was ist und, und dieser, dieser Satz, Musik für die Seele, es ist nicht so, dass die, dass die Seele die Musik braucht, aber wir können uns damit, damit verbinden und da ist, da, ist kein, da ist kein Schmerz, da ist die, da ist die Freude uns erleben, ja, wenn wir uns da verbinden, dann sind wir auch nicht allein. Sometimes everything seems wrong Now it's time to sing along when the days and the nights are long And you think you've had enough of this life So hang on Everybody Comfort in your plans Everybody loves No, no, no, not alone das Herz zu erheben und ja, in dem Song geht es darum, Ups. ich habe den Song geschrieben und zwar, weil es mir selber immer so, so hilft, wenn mich irgendetwas beschäftigt, wenn mich irgendetwas bedrückt, so alle Gedanken zu finden und loszulassen und ja, so wie in diesem Song, so in dieser, diese Hände der Liebe zu übergeben, ich gebe sie dahin, denn die Liebe, die trägt mich immer durch alles durch so. und die Angst, ja, die hindert mich immer nur, Das ist einfach nur ein Hindernis. that you've been hiding Bring your scars and bring your shame Every failure Every secret Bring your fear that things won't shine Bring your dreams and bring your worries Lowest, lowest. Every hope you pin your heart on. Every hurt you can't let go. Ooh, there are one whose name is love. Oh <laughs> to the one and again hold oh, lift your oh, hand lift your